Time of the year, no, you got people falling in love. It brings you good cheer, now when the miss soul is about. Can you sign on driving the sleigh? Or was it the green chain he got away? Kevin's alone, not acting afraid. Never get away Christmas, but today. Salut, et bienvenue, mes amis. Hier ist cooles Filmwelt. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen heiligen Abend und besinnliche Weihnachtsfeiertage 2021. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr alle tolle Geschenke bekommt, die ihr euch auch gewünscht habt und eine schöne Zeit mit eurer Familie oder euren Freunden verbringen könnt. Und zu allen anderen, die Weihnachten vielleicht allein zu Hause verbringen, sage ich, genießt die Ruhe, legt euch schön gemütlich auf eure Couch, vielleicht mit einem guten Buch und einem Teechen und entspannt euch einfach vom Stress des zurückliegenden Jahres. Und wenn ihr vielleicht ein wenig Weihnachtsmusik hören wollt, jedoch nicht zu sehr auf die bekannt, klassischen, schweren Weihnachtslieder steht, dann könnt ihr auch sehr gerne auf meinem Kanal schauen, denn ich habe dort eine kleine Playlist zusammengestellt mit Christmas Songs, die sich von diesen abheben. Einfach hier auf YouTube unter der Rubrik Playlist schauen etwas runter scrollen, dann könnt ihr gerne mal reinhören, wenn ihr mögt. Ich verabschiede mich nun für heute von euch, wünsche euch allen zusammen eine wunderschöne Zeit und nächste Woche geht es dann weiter mit cooles Filmwelt im Rampenlicht. Bis dahin sage ich nun erst einmal, Salut et abonnes Candles on the mantle, they don't flicker like they used to With the snowflakes falling down It's not Christmas time without you